Lielo, zur Weihnachtszeit äh, habe ich mich mal wieder um etwas gekümmert. Normalerweise gehen auf den modernen Desktops Programme wie X Penguins oder X Snow. Nicht normalerweise. normalerweise. xsnow wollte ich wieder haben. Ne? Weihnachtszeit, es ist jetzt Dezember und da kam ich auf X Snow. Hatte ich früher mal benutzt. Äh, ging nicht und habe ich geguckt, wie kriege ich es wieder zum Gehen. Genauso wie die X-Penguins. Das hier sollte unabhängig von der installierten Version sein. Ich mache das hier unter einer Version von Linux mit Depp-System für die Pakete. Was brauchen wir? Ja, sudo apt-get install xsnow. Das ist das Ding mit dem Weihnachtsmarkt. Würdet ihr danach nach Installation auf eurem Desktop X Snow ins Terminal eingeben und es erscheint nichts, dann liegt das daran, dass dieses Fenster auf das sogenannte Root-Window geschrieben wird. Früher war das Standard. Also dieses Fenster, was ihr im Moment seht, ist das Basisfenster, die Mutter aller Fenster, deshalb Root. Hat nichts mit dem Administrator zu tun. Root ist die Wurzel. Das oberste Fenster. Dieses oberste Fenster wird aber von modernen Systemen normalerweise überdeckt. Na, zum Beispiel hier bin ich auf einer KDE Desktop Umgebung, wird überdeckt von KWIN. Nun, damit das funktioniert, jetzt machen wir nochmal x penguins dazu. x Penguins. Na, jetzt haben wir erstmal diese Basispakete für die Pinguine und für den Weihnachtsmann, der durch die Gegend rauscht, äh, installiert. Gut. Wenn das bei euch nicht erscheint, was wahrscheinlich ist, äh, braucht ihr einen Window Manager, der das Root Window, also das Basisfenster, noch anzeigt. Wo es nicht überdeckt ist, zum Beispiel Openbox. Openbox, äh, ein anderes Desktop-System, sehr rudimentär. Ja. Äh, beim Einloggen in euer System müsst ihr zunächst äh, eine andere Desktop-Umgebung auswählen. Abhängig davon, was ihr für ein Betriebssystem habt. Äh, ist das zum Beispiel äh, das Ubuntu-Logo oder ein anderes Symbol. Gut, beim neuen Einloggen, also Openbox wählen. Dann kommt ihr auf einen leeren Bildschirm. Der ist absolut leer. Da ist gar nichts. Da ist nur Grau. Und das soll auch so sein, weil OpenBox ein rudimentärer Bildschirm ist. Ihr könnt aber damit rechtsklick ja, den Terminal-Emulator starten. Dann habt ihr auf dem Desktop als einziges ne, nur so ein Terminal-Fenster, schwarz und blinkt und fertig. Nun, bei mir war es so, hier unter der KDE-Umgebung, ich wollte gerne... Ein Panel haben. Es kann sein, ihr habt schon ein Panel, weil ihr zum Beispiel äh, Ubuntu Mate habt. Ne? Dann braucht ihr nur Mate-Panel eingeben und es erscheint das Mate-Panel und von dort aus kennt ihr euch wieder aus. Dann könnt ihr euch Starter anlegen für X-Penguins und X-Snow und dann startet es. Hier unter der KDE Umgebung hatte ich nichts. Ne? Es kann auch sein, ihr wollt überhaupt kein Panel Ihr wollt zum Beispiel ein kleines Symbol hier unten, wo draufklickt. Es gibt verschiedene Startmöglichkeiten. Irgendein Docky zum Beispiel. Das muss nicht ein Panel sein. Ich habe mich hier zum Beispiel entschieden sudo apt-get install gnome-panel. Hier unter der KDE-Umgebung das GNOME-Panel nach zu installieren und äh, nach Eingabe von GNOME-Panel hier ins Terminal, nachdem es installiert war, erschienen diese Panels. Ne? Das ist dann angenehmer beim Arbeiten. Als nächster Schritt, äh, ich wollte dann, dass das GNOME-Panel immer erschienen. Ja? Muss man gegebenenfalls dann wieder rausnehmen, Systemwerkzeuge, und Einstellungen äh, oder Systemverwaltung. Da müsst ihr schauen, wo sind die Autostartprogramme, KDE-Systemanstellung hier zum Beispiel. Da gibt es dann Starten und Beenden, bei KDE zum Beispiel. In eurer Desktop-Umgebung kann das durchaus anders sein. Dann habe ich das gnome panel eingetragen, damit sich das beim Starten startet. Gut. Wenn ihr dann in die normale KDE-Umgebung kommt, startet sich das Gnome-Panel natürlich auch. Das könnt ihr wieder aus dem Autostart rausnehmen. Wahrscheinlich wollt ihr das hier alles nur temporär machen, solange es Weihnachten ist. Mit kill gnome panel oder falls ihr Mate habt. Mate heißt es ja. Ne? Wird ja anders gesprochen. Ubuntu Mate. Mate, dann äh, könnt ihr... Mit Killer Gnome Panel oder Killer Mate Minus Panel dieses Panel wieder schließen. Und genauso könnt ihr auch die X Penguins äh, schließen. X Penguins oder entsprechend mit Killer X Snow den Schnee wieder abstellen. Ja, ist klar. Gut, als nächstes wollte ich gerne hier oben Starter haben, damit ich zum Beispiel die Pinguine mit einem Mausklick starten kann. Jetzt war es bei dem Genome Panel so. Ich kann natürlich zum Beispiel irgendein Programm da oben aufs Panel ziehen, zum Beispiel Amarok, und habe mir dann mit Rechtsklick die Eigenschaften dieses Starters komplett geändert. Ja. Ich nehme das hier mal raus und sage, das ist Queens als Name und als Befehl xpanguins-b damit es äh, freundlich ist für Kinder. Ne? Ihr könnt ja mal nachschauen, wofür der Parameter b eigentlich da ist. Hier sucht man sich dann entsprechend vielleicht noch äh, ein entsprechendes Symbolchen aus. Schließen und dann hat man da so ein Symbol. Rechtsklick, das kann man dann wieder rausnehmen, wenn man es denn will. Amarok steht da immer noch drin, Eigenschaften, weil hier unten drin das hier noch stand. Schließen. So, jetzt habe ich also Starter, ein Panel. Wunderbar und kann dann hier zum Beispiel minus -No bg heißt Background Blue geschrieben mit blauen Hintergrundbild-Tarten. Und dann ist äh, total Weihnachten bei uns auf dem Desktop. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.